kriegsende Kriegsende kam schon die Post, dass die Mutter tot ist und ich weiß nicht, von wo die, die das erfahren haben. Es war halt so, aber da waren wir, ich war so kalt, ich habe nicht geweint, wie sie gesagt haben, die Mutter ist nicht mehr, die Mutter wird nicht mehr zurückkommen. Ich habe keine Tränen gehabt, nicht für Tante, für niemanden, eigentlich nicht, nicht eine Träne geweint. Für jemanden. Und obwohl ich sehr, sehr gelitten habe, dass ich die, die Menschen nicht mehr sehen werde und auch die Tante und alle. Der, der Vater, der ist schon äh, 43, in August 43 gefallen und und den habe ich schon überhaupt total vergessen. Aber es war. Das war halt. Wenn mir jemand gefragt hat: Ja, ist, ist, bist du traurig, dass deine, dass, keine, dass deine Mutter nicht mehr kommt? oder? habe ich gesagt: Nein, ich bin nicht traurig. Das habe ich einfach aus Trotz gesagt, aus so Wut. Ich habe so eine Wut gekriegt, wenn mir jemand das gefragt hat. Ich hätte ihm, entweder habe ich keine Antwort gegeben oder habe ich kalt gesagt, nein, mir ist überhaupt nicht, ich bin überhaupt nicht traurig. Obwohl ich in, in Wirklichkeit schon sehr traurig war, dass, dass niemand mehr zurückgekommen ist in, unser, in mein Geburtshaus. Also es sind, es sind vier, äh, zwei Tanten sind bei den Partisanen gefallen und meine Mutter und eine Tante ist in KZ in Ramsbrück ums Leben gekommen. Dann sind zwei Onkel in Dachau ums Leben gekommen. Und dann ist ein Cousin gefallen bei den Partisanen. Dann auch ein, ein Onkel bei, in Russland. Und so alle zusammen waren zwölf Menschen, die, die gefallen sind. Also und dass mal alle meine engsten Verwandten, die mit denen ich die, mit die äh, bin und die mir lieb waren. Und die Eltern waren auch bei den Partisanen und sind dort gefallen die, die. Eltern. Na die Mutter in, in KZ. Ähm, in der, der Vater ist zu den Partisanen gegangen. Von der Vater ist von. Der Vater war, war in, in, irgendwie in Finnland oder irgendwo in, für den Hitler gekämpft und dann hat er gesehen, dass das falsch ist, dann ist er auf Urlaub gekommen und dann ist er zu die Partisanen. Aber er war noch zehn Minuten bei den Partisanen gefallen, weil ihm eine, einer verraten hat.